Hi, mögliche Mario Galaxy 2, wir spielen das jetzt, und zwar gegeneinander. Hi Rocky, wie geht's? Hi, mir, mir geht's gut, Mario Galaxy 2. Wunderbares Spiel. Äh, Wunderbares Spiel, wir, wir spielen das Spiel durch, ich weiß nicht zu 100% glaube ich nicht, aber... Äh, äh, hm? Ja, ich denke bis zum finalen Bowser, ich weiß gar nicht, wie viele Sterne man dafür braucht. Ja, ich auch nicht. Ich glaube auch 120 oder so, deswegen. Äh, also, nee, das war weniger. nee. nee. Nee, stimmt. Waren es nicht. War's nicht 50 sogar? Egal, das ist jetzt noch... Wie auch immer, wir müssen einfach das Spiel durchspielen. Ja, ist jetzt noch irrelevant, tatsächlich. Genau, und äh, ja, jeder Part äh, wird so 20 Minuten gehen und wenn wir in einer Mission sind, dann halt Pech gehabt. Und diesmal versuchen wir wirklich uns äh, daran zu halten. <lacht> ja. Äh, ich habe jetzt einen Planeten schon erstellt. alter okay, okay. Äh, ich bin jetzt, warte mal, ich stelle mir auch einen Planeten und dann äh, müssen wir Countdown runterzählen oder so, keine Ahnung. Ja. Auch diesen. Stern? Okay, ja, alles klar. Äh. Alter, ich möchte. Ich würde jetzt eigentlich ein nehmen, aber ich nehme jetzt Apex und Luigi Weil okay. ich kann kein Mii nehmen. Mein Mi, äh, Funktioniert heute mal ein wenig anders. Okay. <lacht> ja. Alles klar. Ich, ich kann jetzt auf OK drücken. Okay, ich auch. Alles klar. Ja. Ja, dann zählen wir halt runter. 3, 2, Eins, los. Go. Alter. Jetzt. Mario Galaxy 2. Der Nachfolge zu einem anderen Projekt, was wir eigentlich auch. haben. Ja. Äh. Zur Anmerkung, ich habe das Spiel zu 119 Sternen gespielt. Also ich habe nie 100% gesammelt. Ich weiß es glaube ich gar nicht mehr. Ich habe es bei einem Kumpel durchgespielt. Ich habe viele Spiele beim Kumpel gespielt irgendwie. Das hört sich gut an. Hm. Ja, das ist ein Nachfolgeprojekt zu einem Projekt, was nie erschienen ist. Ähm, ja, ist nicht, sollte nicht so sein, also, äh, ja, oh, ich muss in die Röhre rein, <lacht> fuck. Oder? Ne, muss ich nicht. nee muss ich, bin einfach vorbeigesprungen, ich war mir auch nicht sicher. Ich, ich dachte erst, äh, nein, muss ich nicht, und dann dachte ich, oh doch, und dann dachte ich so, oh, scheiße, <lacht> doch Alter. nicht. gute Luma. Äh, kann irgendwie ist die Story, die wird hier irgendwie so... Also ich, ich finde, im Vergleich zu Mario XC1 wird die Story hier äh, schlechter präsentiert. Ist halt irgendwie so, naja. Ich mag die Atmosphäre des Spiels nicht. Die ganze Story und alles drumherum. Die Level sind aber gut, tatsächlich. Ja, das stimmt. Wobei ich finde es ein bisschen nervig. So, manche finde ich sehr nervig. Und dass man hier äh, diese Kometen mit uns immer sammeln muss, jedes Mal. Also wenn man es normal spielt und alles mitnehmen will. Tatsächlich muss man die Luma eigentlich alle befreien. Ich jetzt Keine Ahnung. <lacht> ich ignoriere die auch. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es äh, ziemlich irrelevant ist. Die können von mir auch sterben. Ihr könnt die eh nicht befreien, weil du noch nicht die Wirbelattacke hast, oder? Ja doch, nach Luma. Wenn du Luma direkt ah, hast. Oh shit. Stimmt. Ich dachte, das ist wie in Galaxy 1, wo man äh, nichts machen kann. Äh, das, das. Da hat man, glaube ich,. Da hat man das, glaube ich, auch erst ab Luma können. Und das kam ja erst etwas später bei einer ja. besseren Inszenierung. Ja, die Inszenierung war sehr schön. Okay. Und hier ist so Bowser, oh Mann, äh, Prinzessin, der ist cool. Ich will schon wieder das Universum haben. Weil. <lacht> das hat das hat funktioniert <lacht> beim letzten Mal. Jetzt ich ich's mal mit größer werden. Er war doch. Na, damals war er nicht groß, stimmt. Da war ja klein. Nee. Ja. Und ist brutal gestorben, wenn man so drüber nachdenkt. In Galaxy 1, ja. So, in so einem Stern und dann ist er noch einmal explodiert. Vor <lacht> wie lebt der? <lacht> Stimmt eigentlich. Er explodiert einen Stern oder so. Der <lacht> das war doch so ein, das, äh, super Supernova und der lebt einfach noch. <lacht> ja, ist doch <auch> richtig brutal <lacht> eigentlich so. Und genauso, what the fuck. Das kann doch gar nicht sein. Aber okay. okay, vor allem der Abspann war richtig krass einfach. Ich bin übrigens schon in äh, Dino Piranha Junior und sowas. Alter, scheiße, ich habe erst jetzt draufgeklickt. Echt, mh, kein Problem. Oh, Mario! Als ob der, das ge <lacht> als ob der richtig gelandet ist. Das sah so aus, als ob er gleich auf die Schnauze fällt. Ja. Hacker. Oh, kann man hier nicht sogar. Warte mal. Verdammt, ich versuche einen Seitwärtssprung zu machen. Warum kann ich das nicht? Die Sache ist, ich weiß nicht, wo ich lang muss. Muss ah. irgendwie... Äh, ah, okay, da muss ich glaube ich, lang Muss irgendwie aufs Gebäude kommen. Ich habe es jetzt irgendwie mit einem Seilsprung und äh, der Drehattacke gemacht. Ah, und ich glaube, ich, glaub, ich habe es gelöst. Muss ich mit dir reden? Hallo? Ah, okay. Ich, ich habe es wohl doch irgendwie hingekriegt, um den richtigen Weg zu finden. Ja. Ich glaube, normalerweise muss man erstmal runter und dann durch so eine Röhre. Was mit dem Seilsprung gemacht, das funktioniert scheinbar. auch. Ich bin jetzt schon auf dem nächsten Planeten. Was? Schon also meinst du, meinst du, mit den gelben Plattformen? Ja. Okay, ich auch. Ich dachte jetzt so, du wirst das Level wieder so ein Speedrunner. Nächste, nächster Planet, habe ich gesagt, die ist schon nächster Stern. Na, okay, da ist was dran. Oh, war hier nicht irgendwo so eine Kometenmünze? Keine Ahnung, weil sammeln ist jetzt nicht schlecht, wenn man die sammelt, weil hey, ich meine, warum nicht? Fuck. Mehr Level. Fuck, ich, aber ich hätte es beinahe geschafft einen coolen sprung zu machen eine coole abkürzung aber bin runtergefallen ich frage mich halt nur ob man die wirklich sammeln muss und inwiefern das äh ich glaube man muss wirklich irgendwann so eine bestimmte anzahl haben um weiterzukommen wie in 3d naja dann zum Beispiel. ich glaube man braucht einfach eine bestimmte anzahl äh, sterne um zu Bowser ja. zu kommen aber ich weiß halt nicht ob man dafür jetzt unbedingt äh Hä? warum hat das jetzt nicht funktioniert keine Ahnung. Also jetzt funktioniert es auf jeden Fall. Oh, Junge, ich sehe der Dino-Piranha, sein Ei in der Ferne. Und ja, so, eigentlich kann man dieses Projekt eher so als Nachfolger zu Mario Galaxy, äh, Pff, Quatsch, was habe ich da, uh, Mario 64 zu unserem Race ma äh, sehen, weil, das ist Mario Galaxy, wir mögen Mario Galaxy und ich wäre fast gestorben. Ich beinahe auch. Okay, ich habe die Kometen-Münze. Ich auch, wir sind sogar, also fast, wir sind sogar ziemlich nah beieinander scheinbar. Ich ja, wäre auch schlecht, wenn es dich so wäre nach, einem, Nein, na, nach, wär nach, nach fünf Minuten. Ich meine, ich wäre fast gestorben. <lacht> Weil ich irgendwie falsch gelandet bin, aber irgendwie... Ich weiß nicht. ja das ist nicht schlecht. Oh Junge, 6 Lebenpilz. Mhm, hab ich auch, mag ich. Sind lecker. Okay, nach was schmecken die? Äh, nach dem Brot, den ich hier letztens in meinem Rucksack gefunden habe. Ah. Ja, wir haben ein Thema für den Part übrigens auch, denke super ich Super Thema, das ist ziemlich <lacht> lecker, muss ihr wissen. Ja, wir müssen wissen, es gibt da so, was, so Sachen, die jedem, jedem, der zur Schule gegangen ist, passiert. Und zwar wirklich jedem, weil ich meine, jeder ist zur Schule gegangen eigentlich. Und ich, ich bin wirklich der Meinung, dass es das wirklich jeder erlebt hat, mindestens einmal. Ja, und zwar, ihr kennt es sicherlich, Sommerferien sind krass geil eigentlich. Aber auf einmal sind sie vorbei. Mhm. Das, das, ist, das ist natürlich, das ist natürlich äh, ein richtiger Scam. Ich meine, wieso enden die, was soll das? <lacht> Und genau diese Situation haben wir heute, weil ich habe meinen letzten Ferientag. Und deshalb haben wir auch ein super passendes Thema an uns ausgesucht. Ja. Und was passiert in den letzten Tagen von den Ferien oder am letzten Tag, je nachdem wie sehr man äh, sich da rechtzeitig drum kümmert. Man will natürlich seine Tasche vorbereiten für den nächsten Schultag, fürs neue Schuljahr tatsächlich. Und dann findet man es. <lacht> Von was Ach, ja. ich rede, Daniel, weißt du es? Willst du es erklären? Das kann alles Mögliche sein. Das kann Brot sein, Apfel. <lacht> ich meine, das ist halt, ja, es ist halt nicht mehr so lecker, wenn man, wenn man so drüber nachdenkt. Ich meine, ich habe... Äh, ein Brot gefunden aus meiner meiner Grundschultasche Ta ja, Tasche, und das war wirklich unschön, weil ich bin seit, keine Ahnung wie vier Jahren nicht mehr in der Grundschule. Was? Du hast es nach mehreren Jahren erst? Ja. Oh. Junge. Ich hab's niemandem erzählt, weil es mir schon so, war mir zu so und Was? so eklig, als dass ich, ich wollte das nicht erzählen, okay. Oh nein, du es irgendwie in den Raum geworfen äh, im Chat und dann dachte ich mir, mm, ich erinnere mich. Oh nein, ich dachte, <lacht> ich dachte ich bin schon krass. Oh. Das ist echt unschön. Ja, auf jeden Fall, man findet dann plötzlich, wenn man seine Tasche aufräumt, oh, ja, man hat vielleicht seine Tasche nicht ausgeräumt. Und man findet vor allem seine Brotdose aus dem letzten Schuljahr, vom letzten Schultag. Hm. Mhm. Und meistens ist die Dose... In, wenn, insofern sie durchsichtig oder so ein bisschen transparent ist, ist sie nicht mehr transparent, sondern schwarz. Weil irgendwie alles schwarz und vergammelt ist. Und <lacht> ja, no. oh, es es riecht, es riecht so, es ist so schlimm. Man, man weiß, man weiß, man muss es öffnen, damit man es sauber machen kann, aber oh, man will es nicht. Man will ich es einfach auch. nicht. Oh, jetzt ernsthaft nicht wirklich so unaufmerksam, aber tatsächlich ist mir das immer, äh, Thema Tasche packen und so, ich denke eigentlich immer, ich mache das immer einen Tag äh, vor der Schule und, äh, du bist nach der Suche Person, äh, das stimmt, und ähm, ich denke immer, das dauert so voll lange, aber im Endeffekt mache ich da gar nicht mehr so viel, ich mache eigentlich fast gar nichts, zumindest war das in den letzten Jahren so, äh, davor war es immer so, dass ich dann immer äh, irgendwie Brot gefunden habe, was ich vergessen habe, so äh, ein Fern oder so. Keine Ahnung, meistens ist es immer das... Meistens ist es immer eigentlich Brot, was ich nur auswechsel. Aber keine Ahnung. Wenn man, wenn, wenn man, äh, seit wenn man wie ich zum Beispiel einen Ordner verwendet, dann muss man halt seine Sachen nicht umpacken für den nächsten Tag. Und wenn man richtig Glück hat, muss man sogar kaum Bücher mitnehmen. Und ja, das ist eigentlich ganz chillig. Aber dann, dann wechselt man das Brot am Morgen immer, weil hey, man möchte was zu essen mitnehmen, obwohl ich eigentlich nichts esse, weil ich habe irgendwie keinen Hunger. Dementsprechend ist da immer was drin eigentlich. Ähm jo, ich gehe auf diese Galaxie. Ich gehe jetzt in die zweite Galaxie. Ja, ich, ich jetzt auch, wenn ich hier nicht rumtrödel. Und ja, kann also man muss dazu sagen, ich habe ähm, gerade so, ich glaube ab der sieben essen mehr. Äh, zur schule genommen weil ich dann weil ich mir dachte warum sollte ich ich bin sowieso nicht äh, sonderlich lange dort und ja äh, ist schon hm. deswegen deswegen ist mir das immer davor so passiert dass ich essen <lacht> gefunden habe was ich eigentlich vor den ferien äh, wegwerfen wollte die sache ja. ist die halt immer ich habe irgendwie ich nehme eigentlich immer was mit aber ich esse eigentlich nie was dementsprechend ja ähm, keine ahnung ich ich habe einfach keinen bock in der schule was zu essen <lacht> irgendwie ja keine ahnung und der hat tatsächlich, man braucht eine Anzahl äh, von Sternen, um weiterzukommen. zu kommen. Das heißt, äh, je nachdem, wie viel wir machen, ne, und so weiter. Ja. So. Wo bist du als erstes gegangen zu, zu Yoshi, ne? Ich weiß nicht, wo Yoshi ist. Ah, da ist Endlich Yoshi. Yoshi ist ich bin nicht zu Yoshi gegangen, ich bin in die erste äh, Kometenmünze gegangen. Ist, lol, die ist ja auf dem Weg. <lacht> und jetzt habe ich Yoshi befreit. Oh, Junge. Ja, die Sache ist halt die, ähm, ich komme jetzt in mein letztes Schuljahr mhm. Ja. und ich habe jetzt nach all den Jahren das allererste Mal geschafft, ähm, dass ich diese Erfahrung nicht habe. Und es steckt ein ganz, ganz krasser Trick dahinter, Leute. Und ich, ich wollte ihn nicht weiter erzählen. Ich habe schon auf Twitter gesagt, es ist ein Geheimnis, ich kann es nicht weiter erzählen, weil hey, ähm, das ist halt zu krass. Und dann darf ich mir so, ey, für Mario Galaxy, für euch, für euch erzähle ich das. Ihr kriegt diese krassen Weisheiten von mir, weil, keine Ahnung, ich habe bestimmt Leute, die auch noch zur Schule gehen oder so. Keine Ahnung. Ja. Und jetzt kriegt ihr die krasse Weisheit von mir. Ich habe einfach am letzten Schultag nichts mitgenommen. <lacht> <lacht> ja, oh, das ist ein Klassiker. Das ist anders, anders. Ansonsten wäre mir das halt äh, wieder passiert, davon bin ich überzeugt. Ich bin gerade schlecht darin, einen Seitwärtssprung zu machen. Wieso machst du einen Seitwärtssprung, wenn du Yoshi hast? Ja, ich weiß nicht. Wie, wie, wie, wie, wie kriegst du... Kann, Leute, man kann seitwärts Seitwärtssalto seitwärts, mit... Ich ich viel machen, WTF. Das wusste ich gar nicht. Hm. Da schaust du. Und da ist ein Trampolin, lol. <lacht> Hätte ich mir sparen können. Ich glaube, ich bin... Nein! Ich bin runtergefallen. Oh, Mann. Was muss ich überhaupt machen? Ich, Yoshi befreien, okay. Aber das habe ich. Okay, weißt du was? Ich kann es ich mir vorstellen. Welchen Planeten bist du? Äh. Da, wo ich Yoshi befreit habe. Ach, du Scheiß. Ach so, scheiße. Okay, du hast irgendwie sehr viel Zeit verloren. Kann das sein. Ja. Ja, du musst, du musst einfach irgendwo lang gehen. Irgendwo, wo es so Schlamm ist und sowas. Irgendwo ist ja so eine große Frucht, glaube ich. Aber habe ich <lacht> da müsste aber dann, oh da müsste der Sternring eigentlich kommen damit du weiterkommst du, du, du, du. ach so hm. ja okay ich hab's hm, verdammt wo bist du ich bin schon glaube ich zwei planeten weiter okay verdammt oh, das hole ich noch nach gott ich war zu dumm da stand irgendwie. ich irgendwie muss ich äh, muss das alles zurückziehen das habe ich nicht geschenkt <lacht> ich habe äh, das Schild nicht gelesen. Oh Junge, da ist der Stern. Bist du dir sicher, Rocky? Ja, er, er, er strahlt streitet gerade. Ich habe ihn gerade befreit. So. <lacht> und jetzt habe ich ihn sogar. Alter, was da denn Stern? Ich habe ihn gleich auch. Von daher, ich mache mir keine Sorgen. Ja. Das Wichtigste ist einfach keine Panik äh, bekommen. Das hatte ich bei Mario 64 und dann äh, lief da so einiges schief, wie du vielleicht denkst wie du dir vielleicht denken kannst ja ja ich hab's ja gesehen ich <lacht> das gespürt ja ich hab's gesehen als ich das gameplay angeguckt habe hm. nicht schön sowas Mach sowas nicht zu hause ja nach ich meine sei, sei, seid bitte nicht schlecht im mario 64 seid einfach gut ja ich meine was ist das problem warum seid ihr schlecht seid einfach gut ja das ist die Weisheit des Lebens. Sei einfach nicht scheiße. Oh okay. nö, man braucht drei Sterne, um zum nächsten zur nächsten Galaxie zu kommen. Äh, ja, das meinte ich vorhin, dass man dass ich eine Anzahl braucht. Okay, ich bin 3D Land. Mann, ich habe wirklich viel Zeit verloren. Ja. Wir waren so, du warst sogar vor mir, als du die auf die gefunden hast. Das kann sogar sein. Aber es gibt ja noch andere Planeten. Ich freue mich zum Beispiel auf äh... Ich weiß gar nicht. Mir fällt keine schwere Galaxie ein. Nee. Keine Ahnung. NEIN! Das hört sich gut an. Nein, das hört sich nicht gut an. Was, was macht die Spinne da? Äh, die... die... Keine Ahnung. Okay, Leute. Äh, wisst ihr, ihr, werdet mich vielleicht jetzt in Part 1 abschreiben, aber freut euch nicht zu... Okay, denn ich mag Mario Galaxy. Ich kann das sogar äh, verhältnismäßig. Das ist krass. Mhm. Also, anders als mein 60, ich, komme ich hier weiter. Wie mache ich die Schatztruhen auf? Okay. Tatsächlich mit diesen komischen Dingern. Ich weiß nicht mehr, ob ich hier richtig bin. Da ist ein One-Up. Oh, Junge, One-Ups, die bringen so viel. Weil die bringen tatsächlich viel. Oh, Junge. Schon, die werden, glaube ich, immer zurückgesetzt nach jedem Neustart, oder? wenn man das Was Spiel neu ich startet immer? aber naja. kann nicht immer dumm. Naja, da wir, wir werden das in, äh, umgehen, tatsächlich. Na ja, gut. Ich scheiß mal auf die Oh, Kometen verdammt, so. ich muss, ich hätte die besiegen sollen, die, die, äh, kleinen. Hm. Ja. Übrigens, äh, noch drei Minuten, nur damit du Bescheid weißt. Oh, Junge, das hört sich krass also, an. in einer Mission bist und du denkst, shit, noch drei Minuten. Ja, überlegst dir. <lacht> ja. Mal gucken. Ja, keine Ahnung. Ich werde sehen, ob ich es schaffen werde. Mhm. Aber also es hier den, den Stern in der Ferne, also... Ja... Ich weiß nur nicht, wie lange es tatsächlich noch ist. Hier muss ich frag ich... mich, ob es schneller ist, wenn ich jetzt die andere Galaxie noch mache. Schnell. Ach, hier ging es doch irgendwo rein, ich weiß es doch noch. Da hinten. Oder? Ah ja, okay. Keine Ahnung, was ich hier mache. Ge ich will einfach, ich will einfach nur äh, hier weiter. Ja, die, nein, ich trau mich nicht. Macht das Design nicht. ist schon verdammt interessant. Man reist viel viel weniger durch die ganzen über äh, zu mehreren Planeten in diesem Spiel. Habe ich so das Gefühl. Das stimmt. Also zumindest so in den ersten Leveln ist mir das jetzt ist das vielleicht so. Ja. Ich meine, es ist auch eher so, dass es immer so ganz wenig Sterne gibt pro Galaxie. Hm. Und in, in... Alter, es gibt alle zwei Meter irgendwie, äh, Ein Checkpoint, habe ich das Gefühl. Die sind ja neu in dem Spiel, glaube ich. In Galaxy 1? Ich kann mich nicht erinnern, gab es die in Galaxy 1? Nee, glaub nicht. Ah. Ihr sollte es eigentlich wissen, weil ich aktuell Galaxy 1 als Player, aber naja. Ach, oh, stimmt. Leute, äh, aufnehmen und so. Erinnert <lacht> ja, das zu dem Zeitpunkt auch, wo der 1 noch läuft ja es wird vermutlich auch noch laufen wenn das hier läuft denke ich ja wenn wir Keine es jetzt Ahnung. nicht monate später releasen wollen weil naja Piss dich, lakito ich hasse dich oh junge bei hat mich der kugel getötet kurz vorm stern Hä? wie befreie ich den stern ich habe so angst dass ich irgendwas falsch mache <lacht> Komm schon! Oh, ich glaube ich muss dich killen. Okay, ich glaube. Oh ja, ich hab's gestanden. Okay, ich, ich ich hab den Stern gleich in, in so 20 Sekunden, denke ich. Schießt er jetzt immer noch Kugelwillis? Oh fuck, das schießt immer noch Kugelwillis. die zweite Mission ein Boss? Welche Galaxie? Ähm. Das ist nicht relevant, denn 20 es ist jetzt. Äh, ich, hab's 20, ich hab's 13. geschafft. Ich hab's grad, geschafft. Ich hab's gerade gesammelt. Scheiße, wie viele Sterne hast du jetzt? Drei. Okay, ich hab zwei. Fuck, ich muss. Nein! Oh Mann! Ich hab zwei, okay. In, ja, welch, ähm, in welcher Galaxie warst du? Äh, no. Yoshi, ich mach. Äh, so viele Stachis heißt die Mission. Ach so, ich, ich hab, bin einfach in die erste Galaxie zurückgegangen. Echt, Leute, okay. Oh Junge, äh, kann ich, kann ich die Texte noch wegklicken, die der mir sagt? Ja klar, es ist jetzt sowieso zu spät, du kannst eh nichts mehr, war ich auch nicht. <lacht> ja geil, äh, ja. hier ist mein Ende. das, das, war, Mario doch, das, das war Mario Galaxy 2. Zumindest... Galaxy ja, 2. Äh, ja, zumindest der erste Part von Mario Galaxy 2. Toll. Aber ich habe gehört, es soll sogar noch einen zweiten Part geben. Und vielleicht sogar noch einen dritten. Und vielleicht sogar noch mehr, aber... Ja, also ja, wir werden es sehen. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Mir hat es auch sehr gefallen. <lacht> also wenn es Daniel, Daniel schon gefallen hat, dann sollte sollte es euch auch gefallen haben. Also ja, ist doch, ist doch super. Es hat allen gefallen. Mhm. Ja, ja äh, tschüss. Ciao. <lacht>